was was gedacht? Willkommen zum zweiten Teil des Hey, ich war zum vlog Hi. Ich würde sagen, da ist Nevio ich gehabt, da hat gut genug beschrieben. Äh, perfekt. Ich habe heute kaum geschlafen, weil mein Nase war voll. Und gerade eben, wie man sehen kann, hat man alle mies gekickt und davon dem ich jetzt gerade von Nasenbluten bekommen. Ey. Yeah. Hat sich herausgestellt, wir haben beide dieselbe tolle Krankheit namens. Ey, ich krieg gefühlt Nasenbluten dreimal pro täglich. Digga! Ja. Warte, so irgendwas in dem Müsli drin? Ja, immer, immer, immer. Meine Augen sind angeschwollen, meine Nase ist voll. Aber scheiße, machen die, die Videos, let's go. Ähm. Super, ein Vorleser, wir machen einfach draußen ein paar Videos und dann machen wir, Streamer einfach noch abends. und. Jo, dem Typen geht nicht immer gut. Ja, nee, was versuchst du? Über die Boxen leer. Output transcript: Ich würde Dreck skipps, skip, skip. alles was ich schreibe wird der nächste Hit, Hit, hab dabei und ich kipp, kipp, kipp, kipp, alles was ich brauch ist der bayerisch Trip, kipp. Ja, Leute, auf wir haben es gerade, äh, alles, ich schreib, zwei Folgen. Er wird einmal für ihn und für mich. Das ist unser tolles Kamera-Setup mit meinem Mic und, äh, seinem Kamera und meinem Licht. Ich warte bis er aufhört, was macht der Spielchen, weil dann hat grad mit dem Controller voll gegen die Decke gedonnert, dann sind wir ja weh. Und die Decke so nahe ist so <lacht> nice ich wollte gerade einfach diese... Ich hab Office fertig und ich wollte Office wegkicken. Ich mach so und dann... Junge, hab vorgesehen, du mich einfach so gegen die Decke gekickst hast. Kickst. Alter, mir geht's zum Controller. Das hier Der! Ah <lacht> oh. oh, shit, eine riesen drin, egal. Das? Nein. Gut so. Leute, wir haben gerade lecker Pizza gegessen. Das gemacht hat, die war insane lecker. Und jetzt haben wir... Nee, hat einfach Schildkröten. Äh, Nein, Schild. hab ich nicht. Nee, ich hab keine Schildkröten. Ja, aber was ist das hier? Die von meinem Nachbarn. So. Hallo. Hallo. Ja, du kleiner Bastard. Oh Gott, sind sie cute. Da sind kleine Schildkrötenling Schildkröten-Ding da. Wir ja, gehen jetzt nach Hause. Oh. Meine Nase ist voll wieder. Ja, das war's. Und, wie, wie fandest du es bei mir? Es war richtig cool, schon sage ich es richtig cool. Danke. War ich ein guter Gastgeber? Abgesehen, dass ein einen Teller wegräumen musste, nein, <lacht> ja. Egal, okay. War ich froh. ist war richtig cool, also okay, danke, danke. Und jetzt, eure, äh, ich hätte es nach Hause. Fand nicht schlimm genug ist, dass er zurück nicht kommt, habe nur Nasenbluten bekommen und ich habe nichts gerade dabei. Brauchst oh, du einen Taschenluch voller Hotze. Come on, Digga. Eine Ewigkeit später. Oh mein Gott, hier einfach ein Doppeldecker. Was ist ein Doppeldecker da der? <lacht> Ciao, Nebio. Ein Doppeldecker. Wir sind endlich Ohne Scheiße Langstrecken-Dinger Lang lohnt es erstmals auf jeden Fall. war los? Also wirklich. Das war's. Mit dem ja, Blog, so gefahren bin. Richtig so geil. Äh, ich höre es gefallen. Wenn ja. Ich äh, das nächste äh, Video an. Äh, als mit Neviu ein, wer würdet ihr aufgenommen haben? War richtig geil. Und jetzt, äh, geht's noch. Noch mal einen Tag. Ich klicke noch einen ein ein ein ein ein und ja.